Tanzen, <lacht> shoppen gehen, Bücher lesen. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ein Fan hat für mich ein Quiz erstellt, das werde ich euch jetzt zeigen. Bist du ein wahrer Samstags-Enkel? Marmeladenoma-Quiz, so heißt es. In diesem Quiz erfährst du, ob du ein wahrer Samstagsenkel von Marmeladenoma bist. Dieses Quiz wurde erstellt von Goofy Boofy. Wie alt ist Marmeladenoma momentan? 85, das weiß mittlerweile fast jeder, glaube ich. Nächste Frage: Was ist Marmeladenomas Lieblingsmärchen? Am liebsten habe ich seit meiner Kindheit das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Da geht mir es heute immer noch. Ganz kalt den Rücken runter. Das liebe ich immer noch, das Märchen. Und viele Fans auch. Nächste Frage. Wann streamt Marmeladenoma immer? Ich streame Samstag um 20 Uhr. Seit einiger Zeit. Vorher war es Freitag. Nächste Frage. Welches ist Marmeladen-Omas Lieblingstier? Ich liebe eigentlich alle diese Tiere, die da aufgeführt sind, aber am allerliebsten habe ich Katzen. Und ihr habt mir schon ganz, ganz viele Katzenbilder geschickt, was mich sehr erfreut. Nächste Frage. Wer kümmert sich um Schnitt und Technik? Sie selbst, Ihr Sohn Timo, Ihr Onkel Robert? Ihr Enkel Janik. Natürlich mein Enkel Janik. Der ist hochbegabt und ich kann gar nichts in der Technik. Wir können nur zusammen dieses, diesen Stream machen. Nächste Frage. Welche soziale Netzwerke hat Marmeladenoma nicht? Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Überleg mal. Ich habe alle, oder? Nee, eins davon hast du nicht, überleg mal. Facebook? Facebook. Mach einfach wie du denkst. Facebook. Glaube ich zumindest. Nächste Frage. Was macht Marmeladenoma am liebsten nach YouTube und Twitch? Fernsehschauen? Tanzen? <lacht> shoppen gehen? Bücher lesen? Ich muss mal überlegen, ob ich lieber tanze oder Bücher lese. Ich würde gern tanzen, aber das kann ich nicht mehr. Ich lese am liebsten Bücher. Nächste Frage: In welchem Schulfach war Marmeladenoma früher nicht gut? Englisch, Erdkunde, Mathe, Deutsch. <lacht> Mathe natürlich. War ganz schlimm. Aber ich hatte eine Schulfreundin, die saß bei Abend. Arbeiten zwei Reihen hinter mir hat mir einen Zettel vorgeschmuggelt mit dem Ergebnis und so habe ich immer gut bestanden und der Lehrer hat nichts gemerkt. Ich habe ihr dafür einen Aufsatz geschrieben auf die gleiche Weise. Nächste Frage. Wie viele Enkel hat Marmeladenoma? Fünf, drei, zwei, vier? Ich weiß es selber nicht, wie viele habe ich denn? Ich glaube vier. Also, drei, vier, ja, vier Enkel habe ich. Vier Enkel. Langsam, <lacht> langsam vergesse ich das, weil es schon so viele Urenkel da sind. Nächste Frage. Wo würde Marmeladenoma gerne hinreisen? Nach Tirol, nach Schweden, nach China, nach Italien? Nach Tirol wollte ich mein Leben lang, aber ich habe das aufgegeben, weil ich es auch eben nicht mehr kann und ich bin zufrieden, wie es jetzt ist. Nächste Frage. Nee, da ist Auswertung schon, ja? Auswertung? Bist du ein wahrer samsas enkel Marmeladenoma-Quiz? Du weißt schon ziemlich viel über Marmeladenoma, aber noch nicht alles. Ich hoffe, das Quiz hat dir Spaß gemacht. Sie haben sieben von zehn Aufgaben richtig beantwortet. Im Durchschnitt haben die, Server, haben die zwei Server, die das Quiz gemacht haben, 8,5 richtige Antworten gegeben. So, das war's. Ihr findet den Link zum Quiz in der Videobeschreibung, ihr könnt euch das ansehen. Das war's für heute. Ich sag euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.